Ich kann dir ja nicht dafür, Nein, wie das Spiel so Oh man! Möchtest du jetzt zahlen, bitte marvin danke. Also wie kann man viel so <lacht> Glück haben? Du bist eher kritisch eingestellt, ne? Ja, kritisch würde ich das jetzt nicht nennen, ich finde ihn schon ziemlich kacke. So meine lieben Freunde, und wir kommen zurück zu einer Monopoly-Plus-Runde. Oh, mit den Boys. Ja, ich bin das Schiff <lacht> und ich bin Gregor. <lacht> <lacht> und ich bin auch dabei. Ich bin Marvin. Ich bin, ich bin die Katja. Ich bin der und ich bin Ian, und ich bin auch dabei. Oh, und ja, ich bin der Hund, ich bin Long. Ich bin der Hut, den habe ich mal auf, wenn ich mal mit dem Aui! <lacht> ja, außerdem bin ich der Hut. Ah ja! Enter! Enter. Ja! Ja! Okay. <lacht> Neu. Alle blauen Karten schon mal weg. So geht ein schneller zu. Was heißt ein Eins auf Niederländisch? Und oh, zwei. kommst du denn da raus? Ja, ich mach Kreuzworträtsel. In der Aufnahme ist er schlimmer als bei Pizzi. Ja. Weiß, du brauchst immer so ewig. Bahnhof, Bahnhof. Oh, schön Bahnhof, Alter. Ah, easy, danke, Mann. Knast. Da Trash. Ja, oh, okay. Alter. Die Angst in euren Augen, ja, ich seh das. Mit das auch ich am Tryharden, alles schnell zu machen. Ich komme erstmal mit Knast, Alter, also ganz ehrlich. <lacht> Gregor hat sich umfassende Vollmachten erteilen lassen. An Gesetze braucht er, sich nicht mehr zu halten. Vor allem gegen die Drei Würfel. hatte die Opposition vehement protestiert. Jetzt ist er oh. da, nach einer Runde. Warum sind jetzt drei? 8 noch 8 nicht 8. Oh, oh. Das passiert jetzt darf oh. ich mir aussuchen, wo ich hin will. Was? Wie OP ist das denn? Das ist, krass, ist ja gigantisch. Die Angst in euren Augen ja. hier wie immer noch nicht, Wo habt ihr... Ist die ja die... geil <lacht> Nein Ich will nicht Ich darf direkt wieder zahlen, wollt mich verarschen bei mir, gell okay? Ich kann ja. machen was ich will, ich bin ja, im Ey, meine Katze wurde getötet Juckt nicht Den hier im Bahnhof? Ja, war Ja, du bist wie gelockt Hey doch, du kommst von dem Bahnhof <lacht> Ach, du ich gerade auf dem Bahnhof? Der Zug fährt hier in Berlin los, ja? Und fährt hier ein paar einmal lang und kommt hier in Hamburg an. Ja, gib mir erstmal ein bisschen Geld. Ja, wer kannst denn nicht, ich. Bitte nicht. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Komm, komm, komm. Oh, schade. Alter. Jetzt kommst du aber nochmal auf meinen Bahnhof. Ja, du Loser! <lacht> Wenn ich Glück habe, kriege ich die gelbe Straße. Also sobald Ian ein Dritt, das dritte gelbe hat, alter führ ich das Game. Same here. I don't think we're going to make it out of here alive. Alter. Wisst ihr, ich geb mein Geld solidarisch gerne ab. I don't think we're going to make it out of here alive. Stabil? No. Nice! Der Hut. Ach Ian, ich geb dir die nicht. Egal was mir anbietet, ich geb ich dir die nicht. Was macht Ian denn da wie er Hoffnungen hat? Also... Du brauchst halt nichts außer eines, außer einer Straße im Game. <lacht> also, <lacht> also wollt ihr mich die Geschichte muss doch wohl auf einem tatsächlichen Fall beruhen. Falsch. Mhm, die Was heißt ein Eins auf Niederländisch? Was das ist zum Verkauf nach der Bahnhof? Was? Oh. Geil. Ich habe jetzt auch vier Bahnhöfe. Der Hut. wir Team spielen? Was ist? Bauen wir zu Team? der Hut. Und dann äh, gewinnst du am Ende. <lacht> ah, <lacht> ah, wenn ich am Ende gewinnen kann. So, will irgendwer mit mir was traden? Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt habe. vor, bis zum nächsten. <lacht> ich habe jetzt auch vier Bahnhöfe. <lacht> Macht mit mir jetzt irgendwer Trades? Verpiss dich, Köpfe. Äh, mhm. das Spiel ist zu Ende, würde ich mal sagen. Sülze, gesülze, gesülze. gesülze. <lacht> Alter, wie soll man sowieso noch wenden? Das geht nicht. Natürlich, Mann, müssen wir müssen doch nur alle eine volle Straße haben, dann sind wir doch alle eben. Dann gehe ich jetzt auf Orange, oder Ja, dann kannst du ja noch mit Long tauschen. Ja, zahlst du mir aber noch ein bisschen was drauf. Der Hut ja, Ich will das Game einfach nicht gewinnen. Es ist eine Niederlage, die sie sich eingestehen müssen. So, was kommt jetzt? Komm jetzt, jetzt ballert, jetzt ballert! Oh, sieht gut aus? Oh, oh so mein Gott. Ich bin ehrlich, ich das will was, nicht würfeln. Nee. Meine <lacht> Nimm das Geld von Ach, Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Du hast den, äh, den Grundstückwürfel bekommen, da gehst du zum nächsten fremden Grundstück. Ja, gut. wir Team spielen? Kriegen wir Team ja noch, ne? Ja. ich das Geld wieder und dann, wenn, wenn du auf meine Straßen kommst, gebe ich das Geld auch wieder. kann ich 20 Tacken fürs Aufstocken behalten, damit wir die anderen umbringen, wenn sie auf Blau kommen. NEIN! NEIN! Diesmal, diesmal spiele ich den Scheiß nicht! Ah, muss ich kurz noch mal ah danke Ian. Wenn wir haben drei Leute auf der Parkstraße. sind. Das ist Mann. blau, du wirst tot. Oh klar. mein Gott. Halt Alter. Die... Alter. Gregor, warte mal. Ich lasse jetzt alle Häuser so, wie sie sind, dann kriegst du alles, was ich hier noch so habe. Aber dafür Team du nicht mehr mit. Ich der Hut. Gregor, ich geb dir den Döner aus. Das wird so gut. will er denn noch? Jetzt zahlen bitte mal. Danke. Also wie kann man hier Glück haben? Einfach direkt von Gott und die verpisst sich aus dem Diskoheim. Ich muss so lange erst mal ein bisschen überlegen. Ne? <lacht> so, du baust so ein großer Ah, Ich, hör, ich, hör, ich, hör, ich echt, hör Menschen, die kein Alter, Geld mehr haben, gar nicht. Äh, ganz ehrlich, bei meinem Glück komme ich jetzt noch auf die. Äh, ja, natürlich Haut. kommst du jetzt auf die nach Oder Grüne. Wichtigste Lektion für mich dabei war, dass mein Bauchgefühl zu 90% richtig war. Aha! Ja, hier. ein hier! Glas! Ja, oh, okay! Alter! <lacht> Dann äh, gewinnst du am Ende. Meinen... <lacht> ah, wenn ich gewinnen kann. Es ist eine Niederlage, die sie sich eingestehen müssen. Ich höre ich hör, ich hör Menschen, die kein Geld mehr haben, gar nicht. <lacht> es ist echt immer, Hut, echt immer schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Finde ich auch. Als Maul.